Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, ihr lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Heute machen wir eine Übung zu den direkten und indirekten Objektpronomen. Et c'est parti, los geht's. Réponds aux questions suivantes par oui ou non et utilise les pronoms-objets directs, le, la, les et indirects, Lui leur. Beantworte die folgenden Fragen mit Ja oder Nein und verwende die direkten Objektpronomen le, la, les und die indirekten Objektpronomen lui, leur. Nummer 1 Tu vois ma sœur dans la cour? Siehst du meine Schwester im Hof? Die direkten und indirekten Objektpronomen beziehen sich auf Sachen, sowie auf Tu vois ma soeur dans la cour, siehst du meine Schwester im Hof? Man muss sich die Frage immer stellen, wen oder was sehe ich? Hier ist es klar, das ist eine Person. Wen sehe ich im Hof? Meine Schwester. Also haben wir im Deutschen einen Akkusativ und das entspricht dem französischen direkten Objekt. Es heißt direktes Objekt, weil die Ergänzung kommt gleich nach dem Verb. Ja, hier seht ihr auch, tu vois, und dann kommt Masseur. Also, das ist jetzt ein direktes Objekt, das wir hier haben. Und Masseur ist weiblich, Einzahl. Man sagt Lasseur und die Nomen, die weiblich und in der Einzahl sind, ersetzen wir durch La. Ja. So, jetzt die Frage, die sich stellt, ist, wo kommt dieses La hin, wenn wir antworten? Das direkte Objektpronomen kommt oder steht immer vor dem konjugierten Verb. Wo ist das konjugierte Verb? Voir, ja, tu vois, das heißt, es müsste davor stehen, wenn wir antworten. Und wir antworten und sagen, ja, ich sehe sie auf Französisch, oui, Je la vois, ja? Siehst du? Das la steht vor der Verb vom voir, also da steht vor dem konjugierten Verb. Ja? Oui, je la vois. Numéro 2. Les élèves peuvent prendre le train demain. Können die Schüler morgen den Zug nehmen? Ich antworte und sage, ja, sie können ihn morgen nehmen. Hier müssen wir uns fragen, was können die Schüler morgen nehmen? Den Zug, also haben wir einen Akkusativ. Es ist wieder ein direktes Objekt. Und du siehst ja auch, das ganze Prädikat ist prendre. Gleich danach kommt die Ergänzung le train. Le train ist das direkte Objekt und das ersetzen wir durch ein Objektpronomen. Und wenn das Objekt männlich Einzahl ist dann ersetzen wir es durch das Pronomen LÖ. Das heißt, wenn wir antworten, müssen wir das Pronomen LÖ verwenden. Und wir antworten und sagen, ja, die Schüler oder sie können ihn morgen nehmen. Aber Achtung, hier haben wir einen Infinitiv. Und wenn wir einen Infinitiv haben, das auf das konjugierte Verb folgt, dann steht das Objektpronomen vor diesem Infinitiv. Das heißt, wir sagen jetzt... Oui, ils peuvent le prendre. Ou bien, oui, les élèves peuvent le prendre. Ja, du siehst, das le steht vor prendre, also vor dem infinitiv prendre. Nummer okay. 3. Vous avez téléphoné à Mamie dimanche dernier. Habt ihr letzten Sonntag mit Mamie telefoniert? Was haben wir hier für ein Objekt? Die Frage, die wir hier stellen, ist, mit wem habt ihr telefoniert? Im Deutschen ist es Dativ und im Französischen entspricht das dem indirekten Objekt. Das heißt, hier haben wir ein indirektes Objekt. So, das indirekte Objekt, ist es in der Einzahl, ist es in der Mehrzahl? Da steht hier Amami. Verben mit der Anschlusspräposition A haben immer ein indirektes Objekt im Französischen. Telefone à quelqu'un, parle à quelqu'un, écrire à quelqu'un. Das sind zum Beispiel Verben, die ein indirektes Objektpronomen erfordern. Das heißt, wir setzen a hier durch lui. Also wenn das indirekte Objekt in der Einzahl ist, egal ob dieses Objekt männlich oder weiblich ist, wir setzen es immer durch lui. Louis, ja. Wir könnten auch hier haben, zum Beispiel, habt ihr mit Opa telefoniert? Ja? Ähm, vous avez telefoniert à Papi? Ja? Da, müssen wir, da müssten wir auch dann Louis verwenden. Ja? Also, Louis und Louis kommt wohin? Schauen wir uns den Satz ganz genau an. Vous avez telefoniert? Wir haben ein passé composé. Das heißt, wenn wir antworten, dann kommt das indirekte Objektpronomen vor das konjugierte Verb und das konjugierte Verb ist hier die Form vom Verb avoir in Präsens. Ja, jetzt wollen wir eine negative Antwort, ja, eine verneinte Antwort. Im Deutschen sagen wir Nein, wir haben nicht mit ihr telefoniert. Und im Französischen Non, nous ne lui avons pas téléphoné. Okay? Also, wir haben ja gelernt, wenn wir einen bejagten Satz haben, dann, dann kommt das direkte Objektpronomen vor das konjugierte Verb. Jetzt haben wir aber eine Verneinung. Das heißt, die Verneinungswörter umschließen das Pronomen und das konjugierte Verb. Das siehst du hier, ne und pas umschließen lui und avant. Non, nous ne lui avons pas téléphoné. Okay, Julie a fait ses devoirs cet après-midi. Hat Julie ihre Hausaufgaben heute Nachmittag gemacht? Wir wollen mit Ja antworten. Ja, sie hat sie gemacht. Oder ja, Julie hat sie gemacht. Ja. Jetzt schauen wir uns das Objekt an. Was hat Julie gemacht? Ihre Hausaufgaben. Ja, wir haben hier wieder ein direktes Objekt. Es heißt Les Devoirs. Es ist männlich, Mehrzahl. Aber hier ist es egal ob das Objekt männlich oder weiblich ist. Wichtig ist, dass das Objekt in der Mehrzahl ist und alle direkten Objekte in der Mehrzahl ersetzen wir durch LE. Egal ob das direkte Objekt männlich oder weiblich ist. Also wir ersetzen ses Devoirs durch LE. Je répète la question. Julie a fait ses Devoirs cet après-midi. Hat Julie ihre Hausaufgaben heute nachmittag gemacht? Und wenn wir antworten, dann müssen wir auch wieder schauen. Haben wir einen Infinitiv nach dem konjugierten Verb? Nein, haben wir nicht. Wir haben hier passé-composé. Das heißt, wenn wir antworten, dann muss das direkte Objekt vor dem konjugierten Hilfsverb avoir stehen. Ja? Also, Julia hat ses devoirs cet après-midi. Oui, Julie les a fait. Ou bien, oui, elle les a fait. On appelle Joel après le déjeuner. Rufen wir Joel nach dem Mittagessen an? Wir wollen mit Ja antworten. Wen rufen wir an? Joel, ja. Jemanden den anrufen, sagt man, es ist Akkusativ und das heißt, wir haben wieder ein direktes Objekt. Und Joel ist männlich, ja, das ist ein Junge oder ein Mann und. Äh, er ist in der Einzahl. das heißt, wir setzen Joel durch LE. Haben wir einen Infinitiv nach dem konjugierten Verb? Nein. Wir haben, on appelle, das ist also das Verb appeler in Präsenz, also wir haben hier kein Infinitiv. Das heißt, das Objektpronomen, das wir hier erhalten, das LE, das muss vor dem konjugierten Verb stehen. On appelle Joel après le déjeuner. Oui, en l'appel, après le déjeuner. Jetzt aufpassen. Warum schreibe ich en l'appel und nicht en le appel? Weil ich habe ja vorhin gesagt, wir setzen Joel durch le. Genau. Wir dürfen nicht sagen... On Le Appel für die Aussprache, das klingt nicht gut im Französischen. Wir müssen hier apostrophieren, weil wenn das LE auf Appel trifft, dann treffen zwei Vokale aufeinander. Das ö von LE und das A von Appel treffen aufeinander und das darf nicht sein. Deswegen entfernen wir das ö von LE und ersetzen es durch einen Apostroph. Dann haben wir oui en l'appel. Après le déjeuner. Ja? Also immer aufpassen, bei Verben, die mit einem Vokal oder mit einem stummen Haar anfangen, müssen wir immer das direkte Objekt le oder la abkürzen zu l'Apostrophe. Tu vas parler à tes amis ce week Wirst du dieses Wochenende mit deinen Freunden reden? Haben wir hier ein direktes oder indirektes Objekt? Parle a, ich hatte vorhin gesagt, das ist ein Verb, das ein indirektes Objekt erfordert. Das heißt, wir haben ein indirektes Objekt. Und was ist das indirekte Objekt? Ja, A, des amis. Vorhin hatten wir gesehen, dass indirekte Objektpronomen für die Einzahl, egal ob männlich oder weiblich, das ist lui. Jetzt für die Mehrzahl haben wir auch nur eine Form, egal ob männlich oder weiblich. Tesami, man sagt zwar unami, aber hier ist es nicht wichtig. Hier ist wichtig, dass Tesami in der Mehrzahl ist. Also das indirekte Objektpronomen für die Mehrzahl, das ist Leur. Ja, Also wir müssen a tes amis ersetzen durch leur. Schauen wir den Satz nochmal genau an. Tu vas parler a tes amis ce weekend. Haben wir einen Infinitiv nach dem konjugierten Verb? Ja. Wir haben hier nämlich futur composé. Ja, tu vas parler, das ist futur composé. Im futur composé ist es klar, wir haben einen Infinitiv nach dem konjugierten Verb. Also, wenn wir antworten, wird das indirekte Objekt, leur, vor dem Infinitiv stehen. Wenn wir mit Nein antworten, steht das Objektpronomen immer noch vor dem Infinitiv. Die Verneinung umschließt nur das konjugierte Verb. Je répète la question. Ich wiederhole die Frage. Tu vas parler à tes Amis ce Weekend? Non, je ne vais pas leur ja, nein, ich werde nicht mit ihnen reden, okay? Hier siehst du, die Vernandungswerte ne und ba umschließen nur die Verbform we, ja, also die Form von alle äh, im Präsens und das indirekte Objektpronomen leur steht vor dem Infinitiv parler, d'accord? Non, je ne vais pas leur parler. So, das war's für heute. Ich hoffe, diese Übung war für dich hilfreich. Wenn es so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mein Video teilst und meinen Kanal abonnierst. Alors, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous.